Willkommen hier in Singapur zum großen Preis der 2018er Saison. Wir haben ein trockenes Wochenende, was nicht immer gang und gäbe hier ist in Singapur. Wird ja. auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Und ich habe leider irgendwann mein Setup überschrieben, mein Deutschland-Setup, aber ich weiß noch etwa wie es war. Zumindest von der Aufhängung, das ist das Wichtigste. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten ja. geht's los. Ich habe da ja kein Allround Setup. Ich nehme eigentlich, wenn dann eher das Standard Setup, wenn ich nichts Großes verstehe. Ja, nee, die, Aber Ich, ich habe halt hier so ein schönes, stabiles Setup damit. Und, ähm. Welchen Standard wählen? Nehme ich einfach das Standard Setup. 7er Ballast passt, denke ich, oder? Jo. So, Flügel, da muss relativ viel, denke ich. Ich weiß nicht, wie viel macht man hier. Hm. Ich probiere mal 7,8er Flügel, aber. Ich, ich mal. will eigentlich nur ungern zu viel umstellen. Oder 7,9er, wo ich mal. Ja, ich probiere auch mal was ähnliches. So. Dann stelle ich okay, den Rest so um, wie Setup ich es mir vorstelle. <lacht> oh mein Gott, wir haben ein trockenes Rennen. Bis jetzt keine in So, starten wir mal. Hier stelle ich es eigentlich ein wie immer. Ich frage mich, was Und wir so fahren können mit dem Auto. Hm. Ist eigentlich nicht so die Haarstrecke deswegen. Ja, weil ich denke mal sowas... Also zumindest unter 1.40 wäre ganz cool. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh, ich muss mein Mikrofon ein bisschen anders platzieren, sonst komme ich beim Lenken dagegen. So, probiere ich mal so. Bremsdruck wie immer etwas höher und so hin, in die Richtung. Reifendruck wie immer. Okay, das Auto 7. fühlt sich sehr interessant an. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, wie das war, das Setup. Ich habe es ja zum Glück in den Aufnahmen mal ab und zu mal gezeigt. Es wird Regen geben in den nächsten 15 Minuten, hat mir Jeff gerade gesagt. Echt? Muss ich mir gleich mal anschauen. Wird es im Qualifying regnen? Wäre interessant, wenn es in Q2 Regen gibt. Ja. Naja, natürlich ein bisschen blöd, weil Strategie ist denkst, dass das, wir, was uns hilft hier in dem Spiel. Ja, in, in den nächsten 20 Minuten wird es regnen. Also erst Richtung Q2. Okay. Also Q1 bleibt sicher trocken, Q2 die ersten 5 Minuten wahrscheinlich und dann Regen. Wird, wenn das direkt rausfährt. Hm. können sich so einige Topfahrer rausschmeißen. Das wäre interessant dann. Mein Auto, es fühlt sich extrem komisch an. Fahrt vorbei. Oh, das Safety Car bei mir rum. Das da rumsteht, das... Ist... Das Dance da ein bisschen ab, irgendwie. Okay. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, dass... Irgendwie ist das Fahrgefühl anders als bei der letzten Aufnahme. Also die erste Kurve, die ich gefahren bin, hat sich relativ angenehm fahren lassen. Also ich bin eigentlich die ersten Kurven, die ich so gerade spüre, mit dem Setup recht zufrieden. Ich fahre jetzt sehr, sehr viel Flügel. 7,9er. Ich fahre jetzt ja halt auf der der Etwas Probleme machen. Oh shit, gerade hatte ich einen richtigen Lag. Das Bild war kurz gegangen. Ich lasse mal kurz Peres vorbei. Ich will ihn hier nicht auf seiner schnellen Runde behindern. Frei können das sie auch gleich durch. Nach dieser Passage hier. ich gerne noch testen wie sie sich fahren lässt, ja, geht die lass dir Platz jetzt hier, zieh durch Ich habe extra viel Platz gelassen, jetzt komme ich dennoch zu Gasly und Science. Ja, das Setup ist sehr schön sehr schön stabil und es geht perfekt um die Kurven Die Frage ist jetzt nur noch, ob schnell ist. So, ich habe zwar jetzt auf der Runde abgekürzt. Aber auch nur, weil ich Gasly aus dem Weg haben wollte. Ich hoffe, seins ist ein bisschen schneller. okay. Was denn? Ich bin auf 2. Ist doch gut. Da hast du doch ein bisschen mehr abgekürzt, als du gedacht hast. Ja. Die aber... habe ich auch schon hochgestellt sogar. Also ja, wir haben auf 103 gestellt, glaube ich, oder? Ja. Ja, aber ich bin... Ich bin eine Zehntel hinter Vettel. Klar, Vettel ist auf Ultras, aber... Why? wenn er auf Ultras ist, dann habe ich wohl gar nicht so viel abgekürzt. Oh, Verstappen. Da bin ich eigentlich schon sicher. Hallo Sirotgen. als Auto fühlt sich so verdammt schnell an hier mit viel Flügel. Mhm. Also ah hier, oder Mercedes waren. Also ich sag mal so, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir dass wir die Zeit von Hamilton im Singapur äh, Qualifying hinkriegen könnten mit dem Auto. Die Autos sind ja viel, viel schneller gewesen. Ich meine, äh, die singapur Pole von 2018 ist dreieinhalb Sekunden schneller als die von 2017. Dreieinhalb ja. Sekunden. Okay, am Ende waren jetzt ein paar Fehler drin. Ja, okay, meine Zeit ist richtig beschissen. Ich bin zwischen Hartley und Sirotkin. Jetzt bist du gefahren. Kann ich dir gleich sagen, ich versuche jetzt erstmal eine Starterrunde gut hinzubekommen 40-0 Oh! Da fehlen zweieinhalb Sekunden In zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus Nee, Hartley, ich lasse dich nicht vorbei Ich gehe jetzt nochmal auf eine schnelle Runde geht eh rein also. Motorprobleme kann man ja nicht haben, oder? Weil irgendwas stimmt glaube ich mit meinem Nicht Ich, ich, ich gebe Vollgas für verliere selbst bei geraden Zeit. Ich habe schon zwei Sekunden rot, obwohl ich keinen Fehler gemacht habe. Wie hätte hab ich Motor defekt? ERS weg oder sowas? ERS ist auf Hotlab. Hm. Das Auto fährt auf einmal keine Speed mehr. Liegt es etwa nur daran, dass mein Reifen, Reifen komplett überhitzt ist? Mein Reifen vorne rechts ist halt komplett rot. Ich konzentriere Aber mich erstmal, dann gucke ich mal, was es sein könnte. Es war richtig komisch, jetzt in meiner zweiten Runde habe ich, wie gesagt, überall riesige Verluste gehabt. Ich habe 1,4 Sekunden in Sektor 2 verloren, ohne einen Fehler gemacht zu haben. Boah, der letzte Sektor war so scheiße und ich habe keine Zeit gewonnen, wo ich bei Gasly war, also, also da waren noch drei vier Zehntel drin. Das Auto ist irgendwie total rutschig. Meine Reifen sind bei 94 Grad zum Beispiel. Die waren bei 110. Ja, die überhitzen einfach zu stark. Was hast du? Reicht irgendwas an deinem setup komisch mich eingestellt, weil es so krass mehr. Überhässt. Holy shit, ich, ich, wenn ich jetzt auf Hypersoft wechseln würde, würde ich 9 Zehntel Verbesserung haben. Mm. Also dann stelle ich auf weniger für eine Runde und passe den Frontflügel nochmal wegen nach vorne an. Probier es so irgendwie. Dann bremskraft weiter. Danach nach hin, wie möglich. Und dann fahre ich hier nochmal raus. Jo. Vielleicht stelle ich mal mehr Differenzial ein. Das Auto ist so instabil. Vor allem im letzten Sektor. Fly ich weiß nicht, was los aber irgendwie fühlt sich das Auto komisch an. 39,1. Ich muss nur diese ganze Sekunde finden. Vor allem ist ja irgendwie die Pace, irgendwie, es gab ja kein Update und so. Also eine Sekunde. Aber ich wusste ich, kann die Strecke, konnte ich immer fahren, aber irgendwie ist wie, als würde ich, würde mein ERS nicht gehen oder so. Das Auto ist einfach langsam. Rutschst du vielleicht sehr beim Beschleunigen? Ich rutsche gar nicht. Ich überprüfe mal die Five ist da irgendwas an, was nicht an sein sollte? Nee, passt alles. Ich fahre mal in die Box und schau dir mal zu. Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Ich schaue mal auf die Reifentemperaturen. Ich versuche sie jetzt relativ niedrig zu halten in der Outlap. Weil sie sind jetzt schon wieder bei 90 Grad. Obwohl ich nur geradeaus fahre mit nicht mal vollem Gas. Hm. So, ich habe. Okay, da habe ich drei sehr, sehr gute Sektoren zusammengekriegt. Ja, meine Reifen, die schießen einfach in die Luft wie sonst was. Von den Temperaturen. Ich gucke ja schon mal, was los ist. So, ähm. So, im ersten Sektor bist du sechs Zehntel langsamer als ich. Und vier Zehntel langsamer als die Spitze. Drei bis vier Zehntel. Beziehungsweise zwei sogar nur langsamer als die Red Bulls. Ähm, schaue ich dir mal zu. Bist du, da bist du. So, ich stelle jetzt alles hoch für die schnelle Runde. Würde sagen, los geht's. Ja, mit dem niedrigeren Flügel bin ich hier schon mal viel, viel schneller. Da bist du sehr stark gerutscht. Aber ich habe gewinnen gemacht. War oh, sehr, sehr innen. Ich habe gerade vier Zehntel gewinnen, also ich bin zirka auf der Zeit der Top Teams. Das hat gekostet? Ein bisschen, ja. Hier kann man viel gewinnen und verlieren. Hätte okay, ich fast den Leclerc-Fehler gemacht. sah aber ganz gut aus. Ja, ich habe 18. Verbesserung gerade. Fast die Sekunde, die ich bräuchte. Ja, okay, das war ab. Nein, die Runde ist ungültig. Ich habe noch nicht mal wirklich was gewonnen dadurch. Soll die Scheiße? Ich hätte fast eine Sekunde gehabt. Hast du noch Benzin? Und ich habe nicht, genu hab nicht genug Benzin für noch eine Runde. War einfach schnell rein, du schaffst das noch. Ja. Ah. Etwas zu früh eingelenkt bei der Kurve. Vier Minuten, aber es sollte reichen. Mhm. Aber ansonsten, die Runde könnte reichen, wenn ich die so durchkriege. Ich dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die so, Bedingungen So, ich enden. habe, was habe ich denn für Flügel gefahren? Ich habe sehr, sehr viel Flügel gefahren. Weißt du, was beschissen ist? Ich habe keine einzigen frischen Reifen mehr dann für Q2. Ja, aber Platz ist halt wichtig. Ja. Das heißt, ich muss dann die schnelle Runde auf den harten Reifen fahren. Oh, auf 9.30 Hypersoft soll ich noch mal eine Sekunde schneller sein. Wenn ich noch mal eine Sekunde schneller bin, dann habe ich Hamiltons Polezeit. Oder was war die? Das war eine ich 6... Ich nehme einfach zur Sicherheit ein bisschen mehr Benzin mitzunehmen. Hast weißt du die Polezeit von Hamilton? Mhm. War irgendeine 36er auf jeden Fall. Seins hat sich verbessert. Wo? Ich hab mich fast in die Wand gedreht. Du bist schon ähm, welche Zeit brauche ich aktuell für P15? 39,4. 39,4 nur? Ja. Okay, das in ist mehr Sek als mal. In der Sekunde Verbesserung wärst du auf. Unsere beste Runde jetzt liegt bei. Eine Minute 37,1. Wer SP 15 aktuell? Ericsson. Jetzt einfach ich habe so Schiss, hier den, den leclerc feder zu machen. Mm. Ich finde, das Auto, das kann so richtig gut lenken. Das hat eine richtig gute Lenkempfindlichkeit. Ich werde gleich mal weniger Abtrieb fahren, wenn es geht. Weil vielleicht wird das Auto da... Dann... Ich habe auch weniger Abtrieb genommen. Das ist viel, viel besser geworden damit. Ich bin 8, 9er-Flügel gefahren. Ich habe jetzt auf 4, 9er-Flügel runtergeschalten. War viel besser. Okay, das versuche ich jetzt vielleicht nicht so extrem, aber... Vielleicht ist es ein bisschen weniger Flügel, macht das Auto ein bisschen schwer handelbarer und dadurch ähm, wird es vielleicht auch nicht so stark rutschen. Oh Gott, was macht der? Hey, Gasly, ich wollte nur gerade das Benzin umstellen. Warte mal kurz. Weil ich will ihn nicht auf meiner schnellen Runde vor mir haben. Ja, der kriecht rum, sage ich dir. Und es fängt dann zu regnen. Egal, fahr einfach, das wird nichts mehr machen. Ja. Okay, my uh... Ja, noch gültig. Was gut, dass ich vom Gas gegangen bin. Jetzt hätten die es mir vielleicht als ungültig angegeben. Aber ich krieg einfach nicht die Verbesserung mehr hin von gerade. Ich habe viel zu wenig Verbesserung. Ja, jetzt sehe ich dich auch nicht mehr. Ich musste jetzt etwas abkürzen bei den letzten Kurven, weil ich mir den Flügel kaputt gefahren habe. Hast du aber nur minimal verbessert, Und oder? Ich habe mich um 6 Zehntel verbessert. 6 Zehntel haben nicht gereicht! Wie kann das sein? Hast du noch nicht 6 Zehntel verbessert? Das waren 13. Zehntel. Doch! 6 Zehntel stand bei mir grün. Du was bist du gefahren? Ja, 5 Zehntel. Okay, die haben sich nochmal verbessert. Bei mir ver standen 6. Die haben sich nochmal verbessert. Die Zeit davor hat halt einfach gereicht. Das ist so ärgerlich. Wieso kann ich die nicht nur. Und ich weiß nicht, was jetzt wieder los war, die Reifen. Ich habe einfach auf den Geraden wieder Tempo verloren. Einfach so. Hm. Das scheiße. Oh Mann. Ich glaube, so ein, so ein Basis-Setup ist halt echt wichtig. Ein stabiler. Das Setup war richtig super! Aber und das, Au das Auto hat sich hat gewirkt, als würde es einfach das ERS nicht nutzen. Mhm. Erinnerst du dich zum Beispiel an unsere 12er äh, Korb? Ja. Da hatte ich ja auch das Problem. Ich hatte Setups, die sich super angefühlt haben, wo ich aber eine halbe Sekunde langsamer war. Und mir dachte, wieso? Und das verstehe ich halt auch nicht. So. Jetzt schnell rausgehen, bevor es nass wird. Alles klar. Er ist schon nass, leicht. Egal, dir schlägt mir noch Slicks äh, vor. Oh Mann, das wäre so ein tolles Quali jetzt gewesen, noch mit Regen und so. Ja. Also die Hypersoft Reifen sind einfach Gift. die sprechen nach einer Runde gleich fast zwei Sekunden ein. Panisch, ich nicht, meine schnellste Runde war die dritte. Bei mir sind die sofort eingebrochen, die gehen von den Temperaturen sofort auf 110. Ich habe eh alles runter, damit die Reifentemperatur niedrig bleibt und die schießen bei mir einfach in die Luft. Und jetzt bei der schnellen Runde waren die schon während der Runde schon wieder überhitzt. Bei mir überhitzen die halt nicht. Ja, du kannst auch mit dem Lenkrad lenken, bloß einen Controller kannst du nur rechts oder links lenken. Ja, aber ich hatte auch damals mit dem Controller nie Probleme mit und Reifen. Immer nur mit. Unter ich in den alten Spielen auch nie, nur ab dem 18er jetzt. Aber wieso bist du immer noch in der Box? Ich fahre doch, bin im letzten Sektor. Bei mir bist du in der Box? Als einziger noch. Nein, ich bin im letzten Sektor. Ich bin direkt hinter Hartley. Hartley, ich schalte mal so Hartley sehe ich dich dann? Ne, du fährst bei mir nicht. Bei mir ist hinter Hartley niemand. Zwischen Hartley und kurz vor dem Renault. Welchem Renault? Ja, hinterm Renault ist das Geister. Renault ist jetzt in die Mauer gefahren bei dir auch. Das war ich. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser du kommst zur Reparatur Ich bin in die Mauer Dorf, gefahren. Was für uns zum Problem wird. Hä? Bei mir ist aber das 1 in die Mauer gefahren. Das war ich. War das nach Kurve 1? Nein, nein. Es war in der letzten Kurve. Ja. Richtig strange. Ich fahr Aber du bist bei mir... Du fährst bei mir gar nicht. Ich glaube eine Zeit ist gar nicht möglich mit dem Reifen. Ja. Das ist schon zu nass. Ich schau auf die Rennleitung. Wenn ich auf dich klicke, müsste ich ja dann zumindest eine Zeit. Ne, du bist bei mir in der Garage, du fährst nicht. Komisch. So, gleich müsste der Erste kommen, der mit Zeit ist und zwar McLaren. Ich glaube, wir fahren dort. Was ist sein? jetzt los? Ich höre die ganze Zeit als ob mein Motor im Begrenzer ist. Dabei be Irgendwer hat einen Unfall gebaut. Sebastian Vettel ist über die Linie mit Hypersoft. Dahinter weitere Reboter. Ich habe hab total einen coming Bug, Dass ich die ganze Zeit in der Box bin. Äh, die ganze Zeit im, im Drehzahlbegrenzer bin. Bei mir bist du in der Box. Oh, das hatte ich schon mal in meiner Karriere. Da vorne sind gerade zwei Autos ineinander gewesen, wenn ich richtig gesehen habe. Was ist das denn? Ich habe gar keinen Zauber mehr vom Spiel mehr. Nur noch, dass ich die ganze Zeit im Begrenzungsangebnis Ocon ist in der 50er-Zeit gefahren. Obwohl er noch nicht übers Ziel ist. Ocon ist übers Ziel. Jetzt kommt Paris. Bei mir. Nee, Ocon ist in die Box gefahren bei mir. Ne, Ocon ist bei mir schon die ganze Zeit in der Box. Ocon ist jetzt in die Box gefahren und hat mit 0 Runden eine 509 gefahren. Ich habe jetzt gar keinen Sound mehr für Das, das ein, Spiel. Der ist eine 0, 50, 9 gefahren, ich Ocon. Ich habe jetzt gar keinen Sound mehr. Der ähm, ist eine Minute schneller als alle anderen. Esteban Ocon. Sag das Spiel war gerade gewaltig, ja, ja. rum. Ja. Ja, ich, jetzt habe ich gar keinen Sound mehr, oder ich habe die ganze Zeit diesen Motoren-Sound, der sich halt... Hallo? Es war schon recht komisch, weil der Safety Card jumped da die ganze Zeit rum beim Ausgang. Ist Es alles, also, entweder habe ich gar keinen Sound... Okay, hat sich das verbessert? Ich weiß nicht. Ähm... Welche Position bist du bei dir? Ich habe gar keine Zeit gesetzt. Bei mir bist du immer noch nicht rausgefahren. Ja, ich habe noch keine Zeit gesetzt, weil... Klappt nicht. Nee, nee, bei mir steht immer noch Box bei dir. Sobald ich... Also in dem Einstellungsmenü... ...ist alles normal. Und dann gehe ich wieder zurück. Und dann, wenn man mein Auto sieht, und dann... ...hört es die ganze Zeit an, als ob ich ein äh, begangen bin. Aber ich stehe ja zum Beispiel gerade in der Box. Ey... Was ist das? Ich weiß einfach. Ja, das sieht man. Ein schönes Safety Car rumspringen. Sektor 3 ist irgendwo jemand abgeflogen. Bei mir, ja, das ist irgendein Auto. Lewis Hamilton ist das. Lewis Hamilton schafft es nicht in die Box zu fahren. Er ist gegen die Wand gefahren. Ja, toll. Jetzt weiß ich nicht, wann ich schalten muss. Weil ich entweder die ganze Zeit höre, entweder gar nichts höre oder die ganze Zeit das Auto im Begrenzer höre. Jetzt muss ich nach muss ich schauen, wann ich schalten muss. Und nicht mehr nach Gefühl. Kannst ja die Pfeife schalten mit Piepton einstellen? Ich glaube das ja. Ja, ich guck mal. Dann piepst das immer, wenn du schalten muss Ich glaube das kann man hier nicht einstellen. Das kann man nur in den Hauptmenü einstellen, glaube ich aber ich sag auf jeden Fall witzig, dass Ocon witzig, dass Ocon halt wie gesagt, jetzt einfach sich weitergebackt hat ohne Runde Runde, nee, weil er äh, eine Minute schneller der ist der tiefst und kommt nicht ähm, eine Frage, schau mal bei dir in die Rennleitung, hat Ocon bei dir auch eine 50er Zeit? Bei mir hat sein's die beste Zeit mit einer, mit einer 50 Sekunden Zeit und dann Die hat bei mir Ocon und Seins hat bei mir noch gar keine Zeit Und Fettler hat eine 1,52 ist halt ja, ist danach bottas mit auch mit 1,52? Nein, Vettel. Ich meine nach Vettel, Bottas, oder? Also? Ja, 52,9. Ja, dann passt der Rest. Und seins hat sein Auto abgestellt bei mir. Ja, jetzt fährt er weiter. Das der bin ich! Das bin ich! Das bin ich! Das war nämlich gerade ich! Du bist bei mir seins! Irgendwie. Bei mir bist du im Auto von Se Fährst du jetzt gerade da links Richtung Stadt und Ziel? Ja. Dann fährst du jetzt auf Stadt und Ziel links? Ja. ja. Über den Körb. Ja, du bist bei mir Seins. Bei mir gibt's keinen Haas, der noch fährt. Nur noch Seins. Und Seins hat noch keine Zeit. Ja, das bin ich. <lacht> du bist Seins bei mir. Witzig. Ich will kein Seins sein. <lacht> Das heißt, wenn du jetzt weiterfährst, dann bist du schon draußen, aber Seins weiter. Und Verstappen fährt bei mir gar nicht irgendwie. Kommt. Ich bin Bagi -Bagi. auf 13, also zwei sind noch nicht gefahren, zwei weitere. Ja, du bist auf 13, aber du bist im Seins. Der auf 15 fährt. Seins ist auf 1, Seins hat die Pole. Ocon ist auf 1. Nein, Seins hat eine 50er Zeit gesetzt, als Bestzeit. Ja, das hat bei mir Ocon. Und du bist bei mir mit Hypersofts in der Box und warte. Jetzt habe ich sogar noch, jetzt hab ich noch einen anderen Ton, der die ganze Zeit festklemmt. Was ist das? Bei dir bricht gerade das Spiel auseinander. Ja, bei dir aber auch. Jetzt ändert es sich wieder. Oh, jetzt höre ich ab und zu mal den Piepston. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn du mit Science über das und Ziel fährst, ob die Runde dann für ihn zählt oder für dich. Also langsam höre ich mal Pieps-Töne und beschleunigt. Es hat sich gefixt! Die Soundprobleme sind weg. Du bist aber immer noch keiner sein. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt gleich die große Spannung. Kriegt... Rocky seine eigene Zeit oder ist es der Fehler für Zeit 1 hier, das Quali? In der letzten Kurve und die Zeit zählt für. Carlos 1, du bist auf P5. Naja, ich bin auf 5. Nee, Carlos 1. Da war gerade das Safety Car hinter der Stadt geraden. Hinter der Stasi hier. Ja, das spielt total, er springt bei mir auch rum. Ja, nee, aber es war gerade erst da, es war eben noch nicht da. Bei mir war es vorher die ganze Zeit dort. Vielleicht hat, da haben sie mir aus Versehen vorher das falsche Auto gegeben. Verstehst du, dass ich mit der Leistung von Williams in Wirklichkeit gefahren bin, weil du fährst ja gerade mit dem Renault. Vielleicht bin ich vorher mit dem Williams gefahren. Das würde erklären, warum ich so viel Zeit verloren habe. Nein, ich bin McLaren gefahren. Ich bin ja auf den Geraden, habe ich immer Zeit verloren. Das wird es immer geben. Ich habe auf jeden Fall gerade sieben Zehntel Verbesserung. Es fahren jetzt alle auf wettreifen reifen ja, Auf Wets werden sie nicht mehr schneller. Ja. Das war nah die Mauer. Und Verstappen fährt gar nicht, ist der kaputt? Keine Ahnung, Ricardo ist auf 6 Du hast 19 Verbesserung Damit würdest du auf P4 vorspringen vor Lewis Hamilton Ich habe jetzt nur noch 3, äh, 6 Zehntel. Aber eigentlich Sind ja die behindert gewesen, die mit HyperSoft gefahren sind, weil die müssen jetzt darauf starten Keine Ahnung Und das Beste ist, bei Ocon steht ein Ausrufezeichen beim Reifen, mit dem er die beste Zeit gefahren ist, weil er keine Zeit gefahren ist. das 16. Verbesserung und bist damit ein paar Tausendstel hinter Lewis Hamilton. Ja. Puh, keine Ahnung, ich bin einfach die Session. Hm. Die Session ist aber ja nicht zu Ende, sondern so, nur Carlos 1 ist ausgeschieden. Ich hab die Session beendet. Ja bei mir ist es einfach Klasse 1 ausgeben. Kannst du einfach die Session äh, aufgeben? Nein, kann ich nicht. Ich muss ich mir jetzt erstmal komplett anschauen. Ich habe auf Band of Session gegeben. Kad <lacht> 1 hat jetzt einen Motorschaden. Nein, ja. ich. seins ist auf 1! Seins hat einen Motorschaden gerade gehabt, der hat sich hat sein Auto abgestellt. Und irgendwie jetzt steht, dass viele Autos im Ziel sind, aber ein paar sind noch auf der Outlap und die kann man noch anschauen. Ja. Die anderen sind raus. Und Rocky, ist, bei mir steht Rocky Platz 14 in Box. Wir sind Platz 5. Platz 14. Ich fände es jetzt witzig, wenn du dann wirklich von P14 starten müsstest. <lacht> Sehen wir mal weiter, was jetzt noch passiert. Wen guckst du gerade zu? Alonso. Alonso, wo ist er bei dir? Knapp in der Hökenberg? Keine Ahnung, er kommt jetzt in die letzte Kurve im Moment. Naja, er geht in er fährt in die Box bei mir. Ja. Gut, okay, da sind wir zumindest so einem Kurven. Wie kommt jetzt die letzte Kurve und kommt... Oh, Alonso steht auf der... Oh, der fährt... Der ist gegen Van Dorn gefahren. Nein, das war Alonso! Das war, warte, was? Ich guck gerade Alonso zu. Eben, ist Van Dorn ist in Wo der Box. Der ist doch in die Box gefahren. <lacht> was ist das für eine Session? Oh, Mann! Er steht so bei Start und Ziel. Ja. Seine Zeit läuft, aber er fährt nicht weiter. So, Nico Hüppmeck ist noch auf einer Runde. Hm. Und Max Verstappen. Hat bei Max Verstappen bei dir auch keine Zeit gesetzt? Max Verstappen existiert gar nicht bei mir auf dem Tableau. Es geht nur bis 14. Und wer ist bei dir P14? Ocon. Oh das ist bei mir eins. <lacht> Nein, er ist 15. Und Hülkenberg speedet gerade ab auf der Geraden, der ist nach vorne gelegt. Welche Gerade, Das ist doch keine Was? Gerade. Jetzt ist er äh, gerade bei mir bei der Leclerc-Stelle. Ja. und davor ist Leclerc. Davor ist Van Dorn. Nein, davor, davor ist Leclerc. Van Dorn ist in der Box. Vor Van Dorn fährt genau von Hüttenberg! Nein, das ist Leclerc, das ist ein Sauber! Das ist bei mir Van Dorn. Leclerc ist bei mir in der Box! Ich bin gerade richtig gespannt, welches Ergebnis <lacht> gleich das Richtige sein wird. Also Carlos Sainz hat auf jeden Fall eine epische Zeit von 1,536 gedreht. Und ist damit zwischen Hamilton und Ricardo, während Rocky hier einfach keine Rundenzeit gedreht. Das stimmt nicht! Bei mir schon. Ihr seht schon, kommen, das gleich steht. Die Lobby ist gecrashed. Sie müssen das äh, rennen. Äh, das Quali neu starten Stoffel von Borg fährt jetzt bei mir über die Zielgerade und Irkenberg fährt beinahe noch in Alonso rein durch Safety. -Car. Ja. Äh, das Qualifying ist zu Ende, aber es endet irgendwie nicht. Es ist noch Paris auf der Strecke und er hat sich eine 551 gesetzt. Ja, aber es fährt gerade keiner mehr, glaube ich. Oder? Doch, drei, vier Fahrzeuge, aber. Alle warten auf Alonso bei mir. Alonso steht doch auf direkt <lacht> vor der Zielgeraden. Ja, aber fährt er nicht Das sind drüber. zwei Meter. <lacht> Und auf, auf seinem Display steht Boxenstopp groß. Boxenstopp, ja. Ne, bei mir steht erster Gang. Hartley ist auf 1 steht gerade bei mir. Hartley ist gerade drüber gefahren, aber ist immer noch 10. Ne, Jetzt steht auf einmal wieder P11. Ne, 10. Bei mir ist er 11. Und er hat sich... Er ist auf... Äh, Wett so schnell gefahren wie auf Ultras... äh, Hypersoft. Ähm... Hülkenberg... Was steht bei Hülkenberg? Van Dorn ist auf P10, ja. Van Dorn 10. ist 13. P10 ist er. Wer ist bei dir auf 2? Sebastian Vettel. 3. Bottas. 4. Hamilton. 5. Sein. 6. Ricardo. 7. Reikön. 8. Perez. 9. Leclerc. 10. Ja. Fandor. Nein, Hartley. Hartley ist 11. 11. 12. Halt, 11 ist Hartley. 11 ist ein 12. Alonso. Hey, Hülkenberg. 13 ist bei mir, Hülkenberg. Nein, das war ein Was 14 ist bei mir, bist du? Nein, das ist so 15 ist was Es gibt keinen 15. Und Hülkenberg fährt wieder fast in Alonso rein. Und alle warten hier und es geht nicht weiter. Super. Glaubst du, das beendet sich irgendwann von selber, oder? Nein, ich glaube, das lade schon mal als einzelnes Video hoch. Ich auch. <lacht> ja toll. Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt aus der Lobby raus? Ja. Alonso fährt! Alonso fährt! Spiel aus der Lobby raus Alonso ist drüber gefahren! Aus der Lobby rausgegangen. Ach so, vielleicht weil du rausgegangen bist. Jetzt fährt Alonso weiter. Ich glaub, das Spiel ist eingefroren bei mir. Die Session ist fertig. Nein, das Spiel ist eingefroren. Alonso ist drüber gefahren. Das Spiel ist eingefroren. Ich kann dir gleich sagen, was jetzt passiert. Die Session wurde bei mir beendet und du bist ausgeschieden Nein! mir. Nein! Ocon oh, hat sich dich Frau Und jetzt steht bei mir das nächste Session das Rennen. Du musst beim P14 starten. Oh Mann, ich lade dich ein. Das war's vom Qualifying. Leute. Ja, das Leute. war's. vielen cool. war Dank fürs Zuschauen. <lacht> Bugmasters war <lacht> Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, das Spiel hat kostet 50 Euro neu und äh, wir sind jetzt schon einen Monat nach Release und es ist immer noch so scheiße buggy. Oder weißt du, wir wären so gut gewesen, müssen von 14 und 17 starten. <lacht> ja, denn ich bin sogar ich war doch ja. fünfter. Ja, seins war fünfter. Halt ja, bis dann, schau Leute.